Hallo Leute, wir sind heute in Horgen riesen Event mit unserem Founder Alex Reinhardt. Seid gespannt, wir haben 2020 noch vieles vor. The time is now. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier Pilze Ultima gerade abgeht. Und auch über die Debitcard. Ich bin total geflasht und ich freue mich riesig drauf. Einem fantastischen Event: Emotionen, Leistungen, Leute, die ihre Zukunft verändern können. Uns gefällt uns hier recht herzlich willkommen. Alle zu heißen und wir machen einfach heute eine richtige PLCU-Party. Und ich bin der glückliche Dreifachgewinner. Nochmals allerbesten Dank. Und ich kann nur sagen, sei mit dabei. Die Zeit ist jetzt einzusteigen.